Am 25. Mai hast du die Wahl. Neben der Europawahl findet auch die Hamburger Bezirkswahl statt. In jedem Hamburger Bezirk gibt es eine Bezirksversammlung, die für die Angelegenheiten für die Menschen vor Ort von Bedeutung sind. Die Mitglieder der Bezirksversammlung werden über die Bezirks- und Wahlkreislisten in jedem Bezirk einzeln gewählt. Mit dem gelben Stimmzettel, also der Bezirksliste, bestimmst du, welche Partei wie viele Sitze in der Bezirksversammlung bekommt. Du hast fünf Stimmen, die du vergeben kannst. Du kannst deine fünf Stimmen der gesamten Liste einer Partei geben. Natürlich auch weniger als diese fünf. Auch kannst du einem Kandidierenden deine gesamten Stimmen geben. Alternativ kannst du auch deine fünf Stimmen auf verschiedene Kandidierende einer Partei verteilen. Oder du gibst deine fünf Stimmen in mehrere Parteien und deren Kandidierende. Wichtig ist, dass du nicht mehr als fünf Stimmen vergibst. Weniger als das geht auch. Mit deinem roten Stimmzettel bestimmst du, welche Kandidierende aus deinem Wahlkreis über die Wahlkreisliste direkt in die Bezirksversammlung einziehen. Deine fünf Stimmen kannst du nur Kandidierenden geben, nicht einer Partei. Entweder gibst du deine gesamten fünf Stimmen einer Kandidatin oder verteilst deine Stimmen auf unterschiedliche KandidatInnen. Ganz wichtig, denk ans erste Mal. Wahlrecht hast du nun ab 16 Jahren. Für Grün deine fünf Stimmen bei der Bezirkswahl. Grüne Jugend, Hamburg.